Ich bin Penelope Kohler und ich arbeite als Detailhandelsfachfrau bei der Emil Frey in Saffenwil. Als Detailhandelsfachfrau handelsfachfrau wir die Kundenwünsche entgegennehmen und diese wir wir bestmöglich erfüllen. Auf verschiedene Weise. Entweder wir bestellen, was sie brauchen, oder wir liefern es ihnen auch zu. Zum Beispiel in der Spedition liefern wir die Werkstatt und vor dem Kundenschalter die Kunden zufriedenstellen. In diesem Beruf muss man Kundenkontakt haben. Können. Man muss viel Geduld haben, weil es gibt einfachere Kunden und Kunden, die etwas schwierigere Wünsche haben. Aber man muss sicher mit den Kunden kommunizieren können und die Geduld nicht schnell verlieren. Was an meinem Job macht, macht Abwechslung: Abwechslung mit den Kunden, aber auch die Abwechslung mit den Mechanikern in der Werkstatt. Ich heiße Marco Roth, ich arbeite bei Emil Frey in äh, Im Bereich Autoteil-Logistik im Detail. Äh, Schwierigkeiten sind sicher auch äh, ein bisschen körperlicher. Also wenn man muss Winterrad 22 Zoll umtragen, muss, ist das nicht für jedermann. Bei meinem Lehrberuf macht es Spass, dass ich ähm, mit Autos zuhabe. Ich bin äh, Auto Liebhaber. Ich äh, arbeite gerne mit Leuten zusammen, mit einem Team. Das du solltest deine Lehre die wir frei machen, weil äh, es ist ein guter Arbeitsgeber Du hast äh, gute Chancen, sind alle äh, hilfsbereit hier.